Ja, hallo. Ähm, freut mich, dass ihr alle da seid. Ähm, bevor ich mit meinem eigentlichen Hauptthema anfange, äh, natürlich kurz etwas zu meiner Person. Äh, ich bin Philipp Geisler. Äh, ich engagiere mich bei Code for Hamburg für offene Daten und dabei äh, vornehmlich für offene Kulturdaten. Und was Kulturdaten sind, äh, darauf komme ich gleich. Ähm, ich habe äh, ein Coding Da Vinci Hackathon selber durchgeführt, 2016 hier in Hamburg und äh, rede sozusagen aus dieser Erfahrung heraus. Ähm, muss allerdings vorweg schicken, ich habe keine offizielle Funktion bei Coding Da Vinci mehr. So. Also ich gehöre zur Familie und vertrete äh, sehr gerne ähm, und, und äh, leite sehr gerne das Wort weiter. Ähm, aber nur, dass das klargestellt wird, das Ganze landet ja auch im Netz dass man jetzt nicht denkt, mein Wort ist Gesetz. Dafür, also als Autorität ist alles codingdaVinci.de. So, und damit komme ich zur Präsentation. Ich möchte anfangen mit einem mehr oder weniger typischen Bild aus einem Archiv, wie es in einer Bibliothek oder in einem Museum auch gerne mal aussehen kann, wie man sieht ist das nicht unbedingt übersichtlich und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Museum für Kunst und Gewerbe zum Beispiel in Hamburg hier auf seiner Webseite schreibt, dass sie über 500.000 Objekte in ihrer Sammlung haben, dann kann man sich vorstellen, dass man schnell mal die Übersicht verliert und das ist natürlich der Grund, warum es den Beruf des Archivars gibt oder der Archivarin, die nichts anderes zu tun haben, als sich darum zu kümmern, das irgendwie zu sortieren und aufzubereiten. Und äh, glücklicherweise gibt es inzwischen Computer. Ähm, das heißt, man kann diese Aufgabe digitalisieren. Und das war tatsächlich der Ausgangspunkt äh, für die Digitalisierung von äh, historischen Objekten und Kunstwerken äh, in Museen, Galerien und Bibliotheken. Äh, erstmal schlicht, äh, sagen wir mal, zur Buchhaltung, ähm, gar nicht mal zur äh, Darstellung nach außen. Ähm, was sind das dann äh, für Dinge, die bei der Digitalisierung entstehen? Das hier ist ein kleiner Auszug äh, von Objekten, die wir äh, beim Coding Da Vinci Hackathon 2016 hier in Hamburg äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, das reicht also von äh, dem zu erwartenden äh, Kunstbild äh, über historische Karten oder Werbeplakate. Wir hatten eine komplette Münzsammlung digitalisiert. Es können Fotos sein, Filme, was hier natürlich nicht wiederzugeben geben ist, sind Tonaufnahmen. Also es wird alles digitalisiert, was eben im historischen Kontext gesammelt wird. Und es geht natürlich dabei nicht nur um die digitale Wiedergabe der Objekte selber, sondern es geht natürlich auch um die wissenschaftlichen Informationen, die die Institutionen da mit erfassen. Das ist hier in diesem text den ihr dort seht, so als Beispiel festgehalten. Das sind natürlich intern die Inventarnummer, da sieht man, wo das Ganze herkommt, aber es sind Informationen über das Material und so weiter und so fort, die dann plötzlich digital zur Verfügung stehen und nicht mehr nur in irgendeinem Buch handschriftlich niedergelegt sind. Und damit werden sie natürlich digital auswertbar. Dann kam das Internet und äh, irgendwann sind selbst die manchmal etwas behäbigen Institutionen äh, auf die Idee gekommen, dass es notwendig ist, eine Präsenz im Internet zu haben. Und äh, dann etwas später äh, setzte sich auch durch, dass Moment mal, wir haben ja hier Dinge digitalisiert und wunderschöne Bilder, die könnten wir ja auch zur Werbung darstellen. Und ähm, zunehmend ist es tatsächlich dazu gekommen, dass Museen äh, eine Online-Sammlungen äh, zur Verfügung stellen, die meistens, äh, so wie hier in einer Auswahl dargestellt, ähm, dann über eine Suchbox äh, den Zugriff auf all das äh, zu, zur Verfügung stellen, äh, was sie digitalisiert haben und was man in ihrem Museum sehen kann. Vor allem natürlich zu Werbezwecken, ähm, aber eben auch zur äh, Erkürzung des Publikums und zur Fortbildung. Ähm, allerdings ist eben der Punkt, äh, naja gut, wenn sich jemand auf diese Seite verirrt, dann hat er da diese Suchbox. Was macht man denn jetzt damit? Und was genau hat das Museum eigentlich davon? Und so, so richtig hatte darauf äh, lange Zeit niemand eine Antwort. Also was macht man jetzt eigentlich mit diesen ganzen digitalisierten Dingen, äh, die da so mehr oder weniger öffentlich zur Verfügung gestellt werden? Und äh, Coding Da Vinci ist äh, sozusagen ähm, der Versuch einer Antwort darauf, und ich würde fast behaupten, nicht mehr nur der Versuch, sondern äh, der Nachweis, dass es auch anders geht und äh, dass man tatsächlich großartige Dinge mit den digitalisierten Werken machen kann. Ähm, und ich will äh, im Anschluss dann einige Beispiele aus der äh, Geschichte von Coding da Vinci vorstellen, um da eine Idee zu geben und die vielleicht auch hier äh, für den Hacker von heute ähm, Inspiration sein können. Ähm, Coding Da Vinci wurde 2014 erfunden, sage ich mal, äh, von den Gründervätern und Müttern äh, der Deutschen Digitalen Bibliothek äh, Wikimedia Deutschland, der Open Knowledge Foundation und der Digitalen Servicestelle äh, in Berlin. Ähm, die haben sich zusammengesetzt und eben sich genau diese Frage gestellt, wie kann man ähm, auf der einen Seite... Bürgerinnen und Bürger dafür begeistern, sich mit den digitalisierten Werken auseinanderzusetzen und eben etwas mehr hinter diese Suchbox zu stecken. Das andere ist die andere Seite. Wie kann man Museen überzeugen, zum einen nicht nur ihre digitalisierten Sammlungen zur Verfügung zu stellen und sozusagen auszustellen, sondern unter eine Lizenz zu stellen, damit man diese Sachen auch kreativ nutzen kann. Und äh, da sind wir sozusagen bei der Schnittmenge mit äh, OER, ähm, mit dem Open Educational Resources. Ähm, es geht um das Open bei Coding Da Vinci. Ähm, Coding Da Vinci ähm, möchte nämlich, dass am Ende sowas bei rauskommt. Ähm, äh, das hier ist ein Beispiel, das außer Konkurrenz lief. Äh, hier wurde ähm, der Sündenfall als digitalisiertes Bild äh, auseinandergenommen und in Einzelteile geschnitten, ähm, um daraus bewegbare Objekte zu machen. Und dann gibt es ein ganzes Spiel drumherum und man kann äh, interaktiv äh, selber den Apfel, äh, den äh, Sündenfallenden äh, in die Hand drücken. So. Ähm, also wie kann man äh, diese digitalen äh, Dinge kreativ nutzen, um Menschen auf andere Wege an die Kunst und an die Geschichte heranzuführen? Ähm, und äh, die Macher von Coding da Vinci ähm, haben erkannt, dass man das auf eine zeitgemäße Art und Weise am besten machen kann. Wie äh, findet man schnell kreative Ideen, die auch äh, einen gewissen Programmierkenntnisse braucht, damit man mit diesen digitalen Daten umgehen kann? Das war eben das Format des Hackathons. Und, ähm, Schnell war allerdings auch klar, dass ähm, vielleicht ein Wochenende nicht reicht, um äh, ein Projekt, so wie wir es eben gesehen haben, so weit zu treiben, dass es tatsächlich was Vorzeigbares hat. Und ähm, Coding Da Vinci wollte etwas mehr als nur äh, den Ideenpitch am Ende des ersten Wochenendes, sondern wollte tatsächlich etwas, was man den Museen und der Öffentlichkeit dann zeigen kann, was äh, an Werk da entstanden ist. Und ähm, deshalb äh, wurde, glaube ich, nach dem ersten Jahr schon äh, zwischen ähm, sozusagen der Auftaktveranstaltung und der Preisverleihung ähm, in der Entwicklungszeit äh, gesteckt, äh, von mehreren Wochen dann schließlich, äh, die es dann den Teams erlaubt hat, tatsächlich äh, zu Hause, aber äh, betreut äh, oder auch in Gruppensitzungen dann wöchentlich äh, an ihren Ideen weiterzuentwickeln, bis sie einen gewissen äh, Grad an Fertigstellung erreicht haben, der dann auch äh, großartig äh, öffentlich zu präsentieren ist und tatsächlich äh, Handfestes vorzuzeigen. Und was das dann sein kann, das sehen wir gleich. Ähm, ich möchte anfangen mit einem Beispiel äh, gleich aus dem ersten Hackathon. Äh, Coding Da Vinci fand das erste Mal 2014 in Berlin statt ähm, als bundesweites Event. Ähm, einer der Datengeber äh, war das Museum äh, für Naku Naturkunde Berlin. Äh, die hatten einen ganz besonderen Datensatz, äh, nämlich Tierstimmen, Vogelstimmen, um genau zu sein. Äh, zigtausende Aufnahmen davon. Und die Frage ist, was macht man jetzt damit? So. Ähm, und äh, die Idee war, naja, wir wollen ja eigentlich den Leuten vermitteln, sich mit äh, diesen Vogelstimmen auseinanderzusetzen und äh, etwas über Vögel zu lernen. Und so ist die Idee gestanden, ja, wenn die Leute etwas lernen wollen, dann müssen sie Dinge wiederholen. Und wann wiederholt man Dinge? Ähm, eigentlich jeden Morgen, wenn man den Wecker irgendwie äh, hört. Ähm, also macht man einen äh, Zwitscherwecker äh, mit diesen Tierstimmen. Jetzt ist der besondere Clou allerdings, ähm, den Wecker kann man nicht einfach so ausschalten, sondern äh, wenn er klingelt und man möchte ihn ausschalten, dann wird man mit einem Quiz Konfrontiert, dass einen nämlich fragt, zu welchem Vogel diese Stimme gehört. So, und spätestens dann hat man nach dem zehnten Mal Aufstehen irgendwie äh, ge sich äh, gemerkt, äh, wie denn der Spatz äh, im Nachbarbaum klingt. So, und äh, das ist eben ein schönes Beispiel dafür, wie äh, so eine kreative Auseinandersetzung eine äh, behebige Institution, äh, also nichts für ungut, Museum für Naturkunde, äh, aber so auf Ideen bringt, dass ja tatsächlich dieser Datenschatz für etwas anderes da ist, als jetzt das naheliegendste. 2016, also zwei Jahre später, ist Coding Da Vinci von Berlin nach Hamburg gekommen und das war dann eben der Zeitpunkt, wo ich eine Rolle spielte. Ich hatte das Vergnügen, da den Hackathon mit zu managen und zu organisieren. Und ähm, eines der Ergebnisse äh, möchte ich vorstellen, vielleicht gar nicht mal, weil es jetzt technisch oder von der Darstellung her ein äh, außerordentliches äh, Beispiel ist. Ähm, das Chronoskop, was entstanden ist, ähm, das stellt äh, digitalisierte Daten, äh, digitalisierte Karten, wollte ich sagen, äh, digitalisierte Karten aus der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg ähm, äh, zur, äh, da, ähm, das sind alles Karten von Hamburg selber, ähm, aus allen Zeiten, ähm, seit Gründung eigentlich der Stadt. Ähm, und äh, das Chronoskop äh, legt diese Daten ähm, maßstabsgetreu auf die aktuelle äh, Google-Karte. Das heißt, man kann genau verorten, wo... Äh, in diesem Fall 1657 äh, irgendwelche Straßenverläufe waren und äh, wie sich das äh, Stadtbild an der Stelle bis heute verändert hat. Und das Ganze interaktiv. Ähm, und äh, das Schöne äh, an diesem Beispiel ist, äh, es ist immer noch aktiv. Also äh, das Chronoskop ist unter der eingeblendeten Adresse äh, immer erreichbar. Und es ist insbesondere deshalb ein schönes Beispiel, weil äh, der Entwickler, als er angefangen hat, das zu machen, eigentlich von der Stadtgeschichte Hamburgs keine Ahnung hatte, durch den Hackathon aber so dafür begeistert wurde, dass er dieses Projekt bis heute weiterentwickelt und immer wieder neue Karten abpflegt und eigentlich jetzt ein Vertreter für die Hamburger Stadtgeschichte ist. Es kann also tatsächlich Menschen für die Geschichte begeistern. Ein anderes Beispiel, was Museen vor Augen führt, dass man die digitalen Daten auch wieder zurück in die echte Welt bringen kann, ist der Kollektor Markt, der 2016 entstanden ist. Hier wurden die Fotografien und historischen Dokumente von Hamburg aus dem Museum für Kunst und Gewerbe und der Staats- und Unibibliothek genutzt, um etwas interaktivere Stadttouren zu gestalten. Man bekommt tatsächlich einen analogen Stadtplan mit einer Tour, Allerdings dazu auch gleich äh, den Kollektormaten, ähm, eine kleine Kiste mit einem kleinen Schlitz ähm, und dieser Kollektormat mendelt sich jedes Mal, äh, wenn man an eine der Zielpunkte in, dem Stadtplan, äh, in, dem, in der Stadtführung gekommen ist. Und wenn man dann auf einen Knopf drückt, dann äh, druckt er einem live äh, mit einem äh, Drucker in diesem Gerät eine historische Ansicht von dem Ort aus. Und zwar verschiedene, weil es gibt äh, genügend historische Beispiele für die unterschiedlichen Orte aus allen Zeiten, so dass äh, jeder mit seinem eigenen Führer auch sein eigenes äh, Bild bekommt. Und das sind Aufkleber. Das heißt, äh, man hat praktisch sein eigenes Panini-Album am Ende mit einem Stadtführer, der einen daran erinnert, äh, wie es so war, durch die Stadtgeschichte Hamburgs zu wandern und zwar individualisiert. Ähm. Ein anderes, ganz anders geartetes Beispiel ähm, aus dem Hackathon 2018 in Rhein-Main. Ihr seht schon äh, an den Namen. Ähm, inzwischen ist das Format so, dass es von Region zu Region weiter wandert, um unterschiedliche Museen und Bereiche ähm, auf sich aufmerksam zu machen und ähm, eben auch äh, neue Benutzergruppen und äh, Interessenten zu finden. Ähm, dieses Beispiel heißt antlitz.ninja, ähm, könnt ihr auf dem Handy ähm, oder im Browser äh, gerne aufrufen. Ähm, und letztendlich ist es äh, ein kleines humorvolles Spiel, vielleicht kennt ihr die Dinger auch noch aus der Kindheit, äh, die gab es auch ähm, in analoger Form, ähm, dass man nämlich aus unterschiedlichen ähm, Bestandteilen neue Bilder zusammengesetzt hat. Und hier ist es eben mit einem ähm, Algorithmus gelungen, tatsächlich aus unterschiedlichen äh, Gemälden aus allen Zeiten ähm, Gesichtsteile so auszuwählen, dass sie tatsächlich zusammenpassen in der richtigen Größe. Ähm, ihr könnt das gerne mal ausprobieren äh, und am Ende kann man sich das äh, Ergebnis dann auch runterladen und äh, posten oder wie auch immer nutzen. Ähm, und äh, das Entscheidende an der Sache ist, glaube ich, so dieses kleine i, was ihr rechts unten so angeschnitten noch findet, für die Informationen, denn damit kommt man an die Informationen über die Gemälde, die man da gerade vor sich hat. Und die verlinken natürlich zurück auf die Museen und die originalen digitalen Daten. Und auf dem Wege schafft man eben die Neugier, die Leute auch mal auf die Webseiten der Museen zu bringen, ohne dass man jetzt irgendwie didaktisch äh, mit der Keule äh, um sich schlagen muss. Dann ein letztes Beispiel noch äh, vom letzten äh, Hackathon ähm, in Süd. Äh, das heißt, äh, in München fand das, glaube ich, statt äh, oder bei München. Ähm, äh, heißt 162 Ways to Die. Ähm, ein Museum hat ähm, Digitalisate von... Ähm, Moment, damit ich mich nicht vertue, ähm, Kupferstichen waren es ähm, und zwar kleinformatige Kupferstiche ähm, von Ordensbrüdern ähm, aus dem 17. Jahrhundert, die so deren Leben veranschaulicht haben und ähm, die selber sind natürlich alles andere als selbsterklärend, wenn man sie im Museum findet und die Frage war, wie kann man jetzt deren Geschichten äh, anders erzählen? Und One of Ways to Die hat das folgendermaßen gemacht. Es hat Animationen zu den Geschichten produziert und die Geschichten dann entsprechend vorgelesen. Das passiert aber nicht einfach auf Knopfdruck, sondern man hat diese, ich sag mal, Spielfiguren aus Holz, die man frei auswählen kann und dann auf dieses Podest stellt. Und jede dieser Figuren steht für einen dieser Ordensbrüder. Es wird dann dessen Geschichte erzählt. Und wie der Name andeutet, äh, sie enden alle nicht gut ähm, und äh, die äh, Ordensbrüder fallen dann buchstäblich am Ende tot um. Ähm, und äh, das Ganze ist eben eine schöne Art und Weise, das interaktiv zu gestalten und zum Anfassen. Und... Ähm, dieses Projekt wurde jetzt auch erstmalig äh, mit anderen zusammen äh, in einem Stipendium gefördert. Äh, man kann jetzt also beantragen, wenn man da ein äh, Projekt äh, begonnen hat, es auch tatsächlich weiter äh, zu entwickeln nach dem hacker selber äh, und in unter Umständen eine kommerzielle oder weiter im Museum äh, vorhandene Funktion zu bringen. Ähm, zusammenfassend vielleicht jetzt auch hier für äh, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ähm, so meine Beobachtung, was so eigentlich erfolgreich ist und wie man äh, Menschen tatsächlich für dieses Thema begeistert, ähm, sind eigentlich äh, die bis zum gewissen Grad auch Synonyme. Ähm, die Dinge sollten interaktiv sein. Äh, es sollte ein spielerischer Umgang sein, wenn möglich. Ähm, zum Anfassen, ähm, nicht nur einfach irgendwas auf dem Bildschirm, sondern ähm, es ist immer sehr schön, ähm, etwas selber bewegen zu können. Multimedial, also nicht nur auf einer Ebene anzusprechen, sondern alle Sinne äh, anzusprechen und äh, die Erfahrung, die jeder Einzelne hat, äh, soll was Besonderes sein. Also äh, jeder soll was anderes erleben können und seine eigene Geschichte wiederfinden. Und damit komme ich zum Ende. Ähm, hier ist nochmal äh, die Webadresse codingdavinci.de, wo ihr alles findet. Ähm, kleiner Tipp, äh, gerade für den Hackathon hier, wenn ihr Material braucht, äh, unter offenen Lizenzen, unter coding daten findet ihr alles und äh, damit kann ich nur noch sagen, viel Spaß und Erfolg.